Hallo, heute wollen wir euch zeigen, wie wir den Etagenruftaster am Monitor aktivieren. Dazu gehen wir in die Einstellung und aktivieren die Alarmfunktion, also die Funktion, in der wir Bewegungsmelder etc. anschließen können, die wir allerdings jetzt hier nicht benötigen. Wir wollen ja den Etagenruftaster anschließen und zwar ist dies, dieser Anschluss an der Linie 1 vorzunehmen, das ist der in der Anleitung bezeichnete Anschlussport an den mehrpoligen Kabelsteckeranschluss und aktivieren hier Türklingel. Na, die wollen wir natürlich 24 Stunden aktiv haben, also machen wir hier keine weitere Veränderung und somit ist dieser Port für den Etagenruf-Klingeltaste an der Wohnungstür aktiviert.